Ist das Jahr 2022 vielleicht genauso schnell an dir vorbeigelaufen, wie ich gerade an dir? Wünschst du dir vielleicht, dass es mehr für dich bereithält, das neue Jahr? Bist du aber so ein Typ, der sagt, ah, gute Vorsätze, wer braucht es schon? Oder bist du vielleicht wirklich so ein Vorsätze-Cringe, der das gar nicht mehr hören kann und sich einfach gar nichts mehr vornimmt? genau dann ist dieses Video wahrscheinlich genau das Richtige für dich, weil ich möchte dir vielleicht mal eine neue Perspektive bieten, wie, gut, wie es nicht nur bei guten Vorsätzen bleibt, sondern wie du wirkliche Veränderungen schaffen kannst. Und um das zu sehen, dann bleibe auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dran und wieso das Ganze damit 2023 für dich viele, viele Glücksmomente bereithält und nicht Glück im Sinne von, ja, ich hatte ein bisschen Glück gehabt, sondern Glück, was du dir erarbeitet hast und was du dir, ja, verdient hast. Soll ich dir verraten, warum ich den Jahreswechsel eigentlich mag? Es gibt ein Wort, das es beschreibt. Bewusstsein. Der Jahreswechsel lädt uns dazu ein, noch mal bewusst innezuhalten und zu reflektieren, was ist mir eigentlich wichtig, was will ich erreichen und ähm, was kann ich selbst dazu beitragen? Das ist ja eine ganz wichtige Frage und ich habe das tatsächlich vor kurzem gemacht. Und will dir nachher dementsprechend meine Ideen für die Vorsätze mal zeigen. Und kommen wir direkt mal zum Punkt. Ich will ganz ehrlich mit dir sagen, du kannst nur was erreichen, wenn du dir auch was vornimmst. Wenn du dir nichts vornimmst, dann schwimmst du einfach nur willenlos im Fluss des Lebens herum. Und wirst auch nirgendwo wirklich ankommen. Zumindest nicht da, wo du willst. Wenn du aber selbst das, dir ein vernünftiges Schiff baust, was wirklich stabil ist. Und das Ruder selbst in die Hand nimmst dann kannst du auch genau dort landen, wo du hin möchtest. Und das wünsche ich mir für dich. Und wenn du insgesamt wissen willst, wie du deine Ziele besser erreichen kannst oder wie du dir Ziele auch vernünftig setzen kannst, weil das ist ja ein Riesenthema. Da habe ich eine Playlist für dich gemacht. Guck mal da oben links rein, da wirst du die sehen oder da rechts. Ähm da habe ich eine ganze Serie dazu gemacht, da kannst du das Ganze noch mal vertiefen. Ja, und ich möchte dich ein bisschen auf meine Reise mitnehmen. Ich habe mir letztens beim Spaziergang tatsächlich mal selbst meine Ideen gemacht. Was habe ich denn für Vorsätze für 2023? Und hörst dir gerne mal an, weil vielleicht ist ja auch was für dich dabei sind. Mal die etwas anderen Vorsätze, nenne ich es mal. Aber lass dich mal überraschen. Anstelle Nummer eins ist, ich habe mir vorgenommen, ich möchte bewusst leben. Bewusst her leben. Das Essen, was ich esse, wieder mehr zu genießen, statt es einfach nur vor einem PC runterzuschlingen, während ich irgendwelche Videos mehr anschaue. Ich muss auch, will auch wieder bewusst die kleinen Dinge im Leben genießen, wie die Spaziergänge zu machen, wie hier in der Sonne zu stehen. Aber auch, keine Ahnung, ich dusche gerne, ich dusche gerne kalt und auch das Gefühl danach, diese Kälte, dieses frische Gefühl einfach wieder zu genießen. Alles so diese kleinen Dinge tatsächlich, die dazugehören. Aber ich will auch die vielleicht nicht so schönen Momente aufsorgen, weil ich glaube, besonders die Momente bieten viel Potenzial und Energie für Veränderung, dass wir wieder daraus neue Energie schöpfen können. Nicht direkt am Anfang, aber irgendwann wieder. An zweiter Stelle, ich will lernen. Ich weiß, dass mein Horizont begrenzt ist und dementsprechend will ich ihn immer wieder auch erweitern. Wie will ich das machen? Durch Fortbildung zum Beispiel, dass ich Fortbildung besuche. Aber es muss ja nicht immer eine Fortbildung sein. Ich kann ja auch von anderen Menschen in Gesprächen was mitnehmen. Aber nicht nur von anderen. Ich kann genauso auch von mir selbst wieder lernen. Mal zu reflektieren, sodass ich zum Beispiel, wenn ich einen Misserfolg hatte, daraus lernen kann und es das, das nächste Mal ja auch schon besser machen kann vielleicht. Aber natürlich auch mich selbst kennenzulernen, um natürlich auch meinen Bedürfnissen gerecht zu werden. An dritter Stelle. Ja, ich habe mir überlegt, ich will mal wieder fasten. Auch das hat im Prinzip einen großen Motivator dahinter, auch wieder das Bewusstsein. Weil ich will erstmal den Körper von innen reinigen, nichts essen und dann endlich das Essen wieder richtig genießen können. Ich habe das schon mal gemacht und das war mega. Also von daher, das wird mein Ziel sein, mal wieder fünf, sechs, sieben Tage mal schauen, wieder zu fasten und den Körper von innen zu reinigen. Oder ihm die Chance zu geben, dass er sich selbst reinigt. Und dann kommen wir schon zu Punkt Nummer vier mein vielleicht peinlichster Vorsatz, zumindest wäre mir peinlich gewesen früher, ich will wieder mehr Liebe geben. An einer, erster Stelle mir selbst. <lacht> Warum mir selbst? Ich kann erst anderen Menschen Liebe und Aufmerksamkeit geben, wenn ich sie mir natürlich auch selbst gebe. Erst dann habe ich genug Liebe und Aufmerksamkeit und Energie, um auch für andere da zu sein. Und das führt mich auch schon zu meinem letzten Punkt, Dankbarkeit. Ich will mir wieder bewusst machen, für was ich im Leben dankbar bin, aber auch für wen ich im Leben dankbar bin. Und das die Menschen dann aber auch spüren lassen. Und dazu würde ich wieder eine Dankbarkeitsroutine einführen, die ich aber jetzt auch schon geführt habe, dass ich mir spätestens abends im Bett kurz vor Schlafen gehen überlege, für was bin ich heute dankbar gewesen. Mindestens drei Dinge werden mir da wieder einfallen. Und dann kommen wir auch schon zu meinem persönlichen Tipp, wie aus guten Vorsätzen auch wirklich Veränderung werden. Das Geheimrezept aus meiner Sicht sind Routine neue Gewohnheiten. Ich bin der Meinung, erst wenn du aus einem guten Vorsatz eine neue Routine gebildet hast, dann können diese wirklich guten Veränderungen kommen. Und natürlich auch Routinen, die zu dir und deinem Ziel passen. Wenn du glaubst, ja, da steckt was dahinter, da könnte was dran sein, dann abonniere auf jeden Fall meinen Kanal auf YouTube, damit du auch die Videos mitbekommst. Und da werden sicherlich auch viele Ideen für dich dabei sein in den nächsten Wochen. Bis dahin, bleib ambitioniert, ich tue es auch. Wir sehen uns. Ciao.